Um Ihr Video barrierefrei zu machen, ist es unter anderem sinnvoll, Untertitel einzufügen. Um Untertitel einzufügen, können Sie einfach die Tastenkombination Umschalt-C drücken und an der Stelle, wo sich der Abspielkopf befindet, wird ein leerer Untertitel eingefügt.